Hi und willkommen mein Name ist an P und ich begrüße euch zurück zuletzt letzt bei die definitive edition ja in der letzten folge sind wir hier stehen geblieben und warum ist das Skit jetzt weg hat zum hallo ist gerade auch schon verschwunden Also keine ahnung doch mal wieder auf das opfer von gusios da so, wird wieder verschwindet wir uns doch erstmal an そういう場をジュディゴアンとき aber die hauptcharakter ist sind. Baul muss Seelenkraft ja Ich habe es nicht Bekommen, gemacht, laut Judy, und ja, jetzt sind wir hier in her wo wir das nächste Viech wahrscheinlich machen werden. Und ja, gehen wir mal da rein, weil ich nehme mal sehr stark an, hier müssen wir rein, ne? Hier wäre doch gut für Erde, ne? Aber irgendwie nicht. Relais wiese Senke. Außer da drin ist irgendwie ein Vulkan aus oder mehr so, hat Feuer, ne? Ja. Na Wind wird hier passen, ne? Sylf. Ich weiß den Namen. Es ist sehr windig, also Sylf vielleicht. 行ってみよう。そうね。それしかなさそう。Leute. ich unsere alten Leute, ja, ist klar. Ähm, ich mache mich auf neue Monster gefasst, was mir eigentlich gerade recht ist, weil ich sowieso noch ein paar Sachen hier lernen muss. So Fähigkeitenmäßig Arzt, ja, nein ich Arzt, aber Fähigkeiten. Arzt ist wieder was anderes. So. Hi. Pff. Erste Truhe direkt. Hier so ein Mimik und ich habe meine boss truppe dann du hast glaube ich nichts mehr doch du hast was jetzt mal ich gegen so ein viech gekämpft habe das hat irgendwie nichts gehabt alter jetzt außerhalb der karte euch. daneben ist ja auch ein anderes Kampfthema. thema ja, klingt genauso wie immer ne? dritte Kampfthema. So, okay galt habe ich bekommen wie blöd ich wollte schon sagen ein Vampirgebiss. gebiss forts ein Stab der einzelnen berühmten hexagötte er kann auch zum Zuschlag verwendet werden. Fort fort, das sollte mir irgendwas sagen. Wahrscheinlich, ne? aber tut es nicht schnell. Landung in der Luft drücken, um sofort zu landen. Art ah, kenne ich jetzt. den TP verbraucht durch Art, wenn man mit einem Stab ausgerüstet ist. Einfach nur Stab ist einfach nur Stab. Ähm, mal, mal gucken. Ja, Rahmen. Ein Topf ist schon gemeistert. Mache ich eigentlich. Äh... War halt TP oder so halt. Aber ist alles schon hier voll hoch glaubt, ne? So, schottisches Ei, das ist kurz vom Maximum. So, äh... Patty. Wollen mal ein bisschen hier hin und her wechseln. Äh, ja, komm. Hi. Du bist neu. Wie heißt du? Gib mir deine Nummer. Sieht so leid, wenn ich im Menü bin. So, ich muss euch erstmal analysieren. Also geht mal kurz weg. Todesarmor, oh, was? Hast du eine, hast du eine als Schwanz, als Stachel? Da fliegt irgendwie aus wie don Pfannen. So, schon besser. Aua. Alter. Er vielleicht nicht einsetzen jetzt weiß er nicht wird kochen gelingt na gelingt hat nicht während wir alle voll ap und tp und so haben und dann ja dann stehe ich da wir Irgendwie wird kochen vermasseln. hat die eigentlich spezial ja dann ich sollte mir vielleicht mal irgendwie angewöhnt spezial anzugucken grad Gott, wie schafft es repeat so schnell seine tp zu verballern wir gerade erst begonnen ey. Also, nicht begonnen aber trotzdem das ist ein kampf und der hat schon all seine tp verballert hast du so wenig tp oder was Hi, ja ja ja ja verrekt mal. So weiß nicht, ob da einige neue Sachen dabei waren. So äh spezial, hast du spezial? spezial gut cool dann erstmal ihre müsst gerade mal irgendwann ein wenn sich irgendwie lohnt natürlich so großer kampf an hey monster sehen immer krass aus macht ja sinn ich meine aber trotzdem starke echse echt stark exit echt stark ja. äh. so und äh, hier alles klar äh. man nicht schlagen äh. ich sollte vielleicht mal gucken ob ich irgendwie dings herstellen kann habe ich gar nicht nachgeguckt auf screen hier yeah. äh, zweitwaffen waffen habe ich irgendwie ich bin nur bei den waffen kurz drüber gegangen ich glaube ich habe mir nichts hergestellt ich habe eine neue rüstung für juri gestellt wird sehr gut ist weil ich den jetzt gar nicht im team habe oh, ja äh. oh, sehr gut ein sorby ich habe schon die stärkste Waffen ausgerüstet Ich glaube nicht. nachdem, ja, wie weiß ich hier komme in dem Part, werde ich wahrscheinlich wieder so eine kleine Training Session machen. Indem ich aber nur gegen schwache Monster kämpfe. Ich werde dann vielleicht mal versuchen, einige Dings hier zu besuchen. Einige alte Dungeons. Zu gucken, ob da neue Monster gespawnt sind und so. Mehr material wo und zusammen kann und was ich dieser eine Ort in der Nähe von Aspio so Ruinen oder was weiß ich, was das ist. Wo ich einmal kurz mal nach Kampf an Klaue Kampf an Schnabel CS Leder. Das brauchte ich früher immer so guck mal wenn hier noch was neues ist dann kämpfe ich dagegen wenn nicht dann rutscht mir den buckel runter so ich muss ganz nach unten ne? also was hier lang jetzt auch nach unten glaube ich äh, du bist nicht neu also rutschen sie mir noch den buckel runter aber hier geht es auch irgendwie runter dreck was so nur ach sie rutschen mir den buckel runter So, fällt hat gar nicht hat hier beide wege irgendwie nach unten führen du bist neu obwohl ich glaube du kämpft du bist auch ich muss sowieso gegen dich kämpfen weil ich nicht vorbeikommen nicht fett stück also ja ich habe schon draußen gegen gekämpft ne? so. ja in der normalformat geht schon mal gar nicht form ja hast du den gesehen aber richtig bock wieder aufzunehmen wenn ich gerade nicht irgendwie weiß ich nicht gerade jetzt hier in der ganzen coronas zeit ja ich weiß ich Gehe ich jetzt hier auch schon damit auf Nerven, obwohl er schon 24 Stunden am Stück wahrscheinlich in den Nacht und so davon hört? Aber gerade in der Corona-Zeit, wo wir drin bleiben müssen, habe ich doch extrem viel Zeit eigentlich hier aufzunehmen. Ich nehme irgendwie nicht wahr. Jetzt auch schon seit zwei Wochen von meiner Arbeit befreit und die auch zugemacht hat wegen Corona. Ich habe eigentlich Zeit und ich habe sie ja auch genutzt. Ich habe nur die ganzen Nebenquests und so gemacht die ganze auf screen arbeit die hat ja auch schon lange gedauert jetzt nicht so als hätte ich gar nichts gemacht meine letzte place hier zu fördern ey, ist gleich tot gut aber man könnte da noch mehr rausholen finde ich Mit ja aber ich bin gerade gut im rennen uh, die konnte ich nie herstellen wenn mir immer was gefehlt hat Bahamuts trainer aber ich habe das ist jetzt der vierte part den ich heute aufnehme also es läuft Wiedergeburt, Glückseligkeit. Ich habe so viele Sachen für Carol. Ne? Ich definitiv mal die ganzen Sachen erstmal lernen. Nächstes Mal. Ja. Hm. das Hier muss ich noch mal zurückgehen. Okay, hoffentlich vergesse ich das nicht. Das ist aufleichen Grund, warum ich noch mal die ganzen Dungeons hier abgrasen musste, um zu gucken irgendwie, ob ich, äh, ja hier so steine kaputt machen kann ne? ich bestimmt einige vergessen da gab es bestimmt noch welche irgendwo Ach, ist ja irgendwann versteckt nee. so gegen dich haben wir schon gekämpft du bist ja gerade ist mein heiliger tank abgelaufen War irgendwas neues hier nein tschüss ah, wenn ich mir den hut richte du gibst das da jetzt nicht so, ähm mal ein gigant Monster soll ja auch im Bekehr sein, ne? Man gesagt auch irgendwo Bin schon gerade mal hier so ein bisschen durchgerast durch das Gebiet Drachenprotektor. Den war ich kurz davor mir herzustellen, ne? Oder auch nicht, weil ich den schon ab Okay, dann ist das nicht der, den ich mir herstellen wollte. So. Okay, was ist das schon wieder? Ehrlich langsam traue ich mich echt gesagt nicht mehr hier die ganzen sachen herzustellen weil irgendwie ein paar stunden später war spielstunden später finde ich die irgendwie immer sollte man eigentlich gar nichts synthetisieren irgendwie So 4 ähm, so, da waren, waren drei so, war mal die müsste gerade mal sehen zeig mal. Oh, cool. Was? Okay. Freunde beschwören. Was Ja, okay, bei ihre, ihre Angriffe sind ja immer so glücksbasierend, ne? Also so ein Roulette-Spiel. Als müsste grad warum nicht? Aber dann gibt es wahrscheinlich Dutzende Sachen, die ich bei ihr sehen kann. Ne? Also so Endmöglichkeiten, was ich da bekommen könnte. Ne? Die geile Zauber oder irgendwie so was, weiß ich jetzt setze die Indignation ein oder irgendwie so was. ich auf den richtigen Dingen drauf komme. Oder gut, der zu Rita passen eigentlich. Ne? kann man genau vorstellen wie sie indignation einsetzt, ey. Ja, vielleicht gibt es ja noch mehrere mystikarten der ne? weiß man nicht jetzt hat jeder nur eine bei tels auf der witz zum beispiel du hast irgendwie eine die konnte einfach so speziell einsetzen und tels auf der schrecklich, schrecklich ich glaube tels auf symphonie hatte auch einige ne? einige mehrere problem ist immer nur die er zu exekutieren ne? war das stimmst du muss es tels of der abyss irgendwie wollte ich hier tales of der abyss muss es dir zum beispiel weiß ich nicht habe ich ja noch nicht irgendwas was ich noch nicht gekocht habe mit irgendeinem Nö. die überlimit anzeige die wäre nicht schlecht hier mit fetti fisch ne wegen mehr und so warum ergibt warum ergibt sinn was Nur das ist da was an was da geht es immer tiefer nach unten ehrlich ich würde schon sagen fette stück hey. ah. kritiker reif den konnte ich mir auch herstellen habe ich auch nicht gemacht hey. leute hört auf damit oh. einfache wahl ich stelle mir gar nichts mehr her weil ich immer alles irgendwie ein paar stunden später kriege Heldenmantel, äh, Das sieht schon fast so aus wie diese eine Klamotte, die sie mal vorher getragen hat. Hm, ja, oh. okay, gut. Sackgasse immer gut. ja Irgendwann wollte ich nur sagen: Jetzt, ey, bevor das geht aufgeploppt ist. Naja, äh, Mystik ist ein Kacke. Der auf der Abyss und Symphonia. Der ist auf der Abyss, da musste es bei einigen Charakteren eine bestimmte Waffe tragen, unter 50 Prozent irgendwie Schaden gefressen haben und dann irgendwie einen bestimmten Angriff einsetzen und dann hat sich als irgendwie eine Mystik eingesetzt. Ja, voll Kacke. Ey. Der Symphonia hat, glaube ich, auch voll da gab es auch mehrere als aber die habe ich fast nie irgendwie getriggert bekommen. Ey. So, das sieht man schon irgendwie richtig aus. Und ja, warum nicht einfach einen Knopfdruck und fertig? Ey. Da mag ich so ein Tales of Graces, Berseria und Co. Kurz, knapp und bündig. Mystikards sind kurz, knapp und bündig. Todbringer. Ganze immer wieder einsetzen. Wird zwar ein bisschen langweilig, wenn du immer wieder siehst nach einer Zeit, aber. Die gerade so oft sie ist, aber trotzdem ja, ich muss definitiv hier Fähigkeiten lernen. Ja, wenn ich nicht die ganze Zeit hier aus Screen ein bisschen gegrindet, äh, Fähigkeiten gelernt hat und so, dann hätte ich bis zum Ende des Spiels wahrscheinlich nie alle Sachen gelernt. Ne? Stelle ich mir jedenfalls so vor, ne? ich schon nie im Leben geschafft. das Gummi, warum habe ich den? Warum habe ich nicht erst eins benutzt und das dann genommen? Was mache ich hier eigentlich? Ich hab's zu äh, so eilig. Habe ich noch im letzten Moment gesehen. Ey. Hm, kannst mich mal. Habe den Ding meinen stinke Finger gezeigt. Äh, ähm, nein, hier bin ich richtig. Nein, ich bin aber nach oben. Das ist eine Truhe. で、そののはねえ、これ。これ Oh hey, nah. アパティオデューク転生。 das ist das Problem für die Menschen, die sich um die Probleme Das ist die Probleme lösen, die Welt hat auch und und uns. ist Okay, aber doch vielleicht erstmal. Wir werden jetzt hier die ganzen Dinge, die wir vorher gemacht haben, also hat dann irgendwie einen Einfluss auf, welche Reihenfolge wir halt machen? 私 Kandi, noch äh, ich bezweifle das. Ich habe das. Aika war tot, dass ich <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> keine ahnung der spricht nur ein rätsel gefühl da ist der Hauptbösewicht am ende des spiels schon von anfang an irgendwie in vermutung der kommt schon im intro vor also der kam alexcel kam nicht im intro dieses spiels vor aber duke kam im intro vor das ist schon verdächtig wenn ihr versteht was ich meine ich hatte genau das gleiche gesicht wie patty gerade auf dem <lacht> Wir haben noch schon einen. So, also falsche Teignummer. <lacht> ja, Gott, oh geil, dann oh, ist oh. <lacht> das Ding. Machen wir jetzt extra. Ey. Warum soll ich mir überhaupt irgendwann nur herstellen, wenn ich das alles so kriege? Das ist das Ding, das ich bekomme, indem ich von gegen diese Viecher im Kolosseum kämpfe. Nur oh, jeder auf zum Lärm cool. Diese Gentleman, ein, zwei Stunden später, und ich bekomme die dinge auch so. Also, was mache ich hier eigentlich? Warum, warum mache ich mir eigentlich die Mühe, irgendwie sowas hier zu holen? Also, ich habe mir die Mühe nicht gemacht, aber warum könnte ich mir theoretisch die Mühe machen? Saturn Klaue, cool. Ähm oh, jetzt habe ich die wieder bekommen. Gut, Was nicht konnte man in eine andere Richtung einschlagen dem Ding, weiß nicht. Oh Gott. voll durchgequetscht noch. So, wo bin ich denn jetzt hier? Auf hier so im Kreis, das wäre sehr gut. Diese Büsche kann ich irgendwie. Diese Büsche sind auch in diesem einen Gebiet. Alexandriet erhält Maximum... Maximum KP und TP um 25 hm. Äh, jetzt mal mit durch, ich tue irgendwie nie irgendwie so, weil ich nicht aktualisieren diese Dinger. Gehen wir dir mal mit du unser Tank hier. wäre es 7000? Kann man über 10.000 gehen oder so? Das sieht also sieht jetzt nicht irgendwie so aus, als wäre da Platz um noch eine Zahl dran zu hängen, aber wer weiß ich bin mir auch gar nicht sicher konnte man wie weit konnte man in einigen spielen ich weiß auch gar nicht mehr konnte man Teils auch Spielen über 10.000 AP haben und so oder über 1000 tp in manchen oder oder konnte man in gar keinen bisher ich weiß auch gar nicht es ist mir gerade entschwunden in meinen gedanken mein in meinen äh, nicht von hier gekommen ja in meinen großen weiten Hirn ist das abhanden gekommen das Wissen cool äh, so rechts waren wir jetzt ne rechts waren wir jetzt ne hier waren wir noch nicht also erst ist nach rechts gegangen müssen wir jetzt auch dahin damit mal links das ist jetzt meine Frage Führt alles hier hin. Okay, da kommen wir. aber ah, Okay. Ach, da war ein Heilspeicherpunkt. Ja, machen wir die kurz platt. Wo ich kann sowieso nicht da. Den, glaube ich. kaputt machen mit meinen jetzigen Dingen, meinen jetzigen Ringen, oder? gucken wir mal ich irre ich mich ja ich baller im ich kritischen form eine nee, andere glaube ich was hat los aber ein alter ja ah. ich glaube in angriffsform macht hat irgendwie nichts, wenn wir diesen Angriff einsetzen. Diesen Koch hier Boom, kleiner Chefkoch. Oh, repeat. Okay, gut gemacht, Testel. Das bedauern eigentlich gar nicht so lange, ne? Jetzt wo wir TP wieder haben. Macht Sinn, ne? Da ich stehe ich mal wieder auf. 54 Treffer ah, gibt aber niemand was ah, ich hab's es gewusst warum hast du es dann gemacht ja weil ich, ich es schon so. gut dann gehen wir weiter gucken wir mal wir gucken mal ich speichern mal aber warum nicht? So kriegen wir am Ende des Parts noch Self. Ich nehme an, wir kriegen jetzt ja Self wegen Wind und so. Ne? Kriegen wir am Ende des Parts noch Sie? Vielleicht wenn wir Glück haben. Ne? Du ernsthaft? Die Fetten. Warum müssen die die fetten Viecher immer direkt da platzieren? Ey? Das ist so ja eine unverschämter Jetzt gehen meine ganzen TP gleich wieder weg. Da ist schon ein Heilspeicherpunkt. Das sagt mir schon irgendwie, da wir ja schon kurz vor postkampf sind, vielleicht. Aber ja, vielleicht kommt auch keiner. Ne? Bei ihnen kam ja auch keiner. Aber mache ich einfach vor. Ist ja, zu so einfach. In solchen Spielen wird uns dann nie was geschenkt. Da muss der dritte gegner war Noch einer? da macht nichts geschickform wie ich meine Normalform geht jetzt mal gar nicht da ja du wolltest ein bisschen angeben ich nicht hin äh. Was? echsenfossil irgendwas stimmt ich wollte ja eigentlich für petty ja? hat dingen hochleveln gericht ich habe es aber vergessen so truhe oh, noch mal schon wieder so. ja geostein geostein halt einer von uns hat nicht die sehr viel ausgerüstet ne ich habe jetzt zwei Juri hat eine die dinger geben viel kohle Den sollte ich die vielleicht mal ausrüsten wenn ich gegen die kämpfe warum hast du mal stehen man ich von jenzen art gesehen Glaube ja, ne? ich hätte jetzt war von jedem nicht im Kopf. Von Carol haben wir schon. Von Carol gesehen. Von Flindern haben wir auf jeden Fall noch nicht gesehen. Von juli haben wir auf jeden Fall gesehen. Von Patty haben wir gesehen. Von Repeater haben wir gesehen. Von Raven haben wir von Raven gesehen. Also nicht. Ah, ich war gerade bereit. Und noch ein gewiss Drachenpanzer. Ich habe mir gerade erst eine Dings neu geholt. So Reflex. So warte mal, wir machen das so. Du und du bekommst jetzt die. Nein. Äh, boom. Ja, da wollte ich 290, 278, das stärker. Aber ja, ich glaube, das ist das beste, was wir hier machen können. Boah, hier so viele Abzweigungen brauche ich echt nicht. Sternenstab und wir müssen definitiv auch oh, ständige Zeitbomben. Das hat auch ne? Dann ab und zu den ganzen Kampf durch an. Was? Okay. Okay, so wie ich mir jetzt vorstelle, Revitalisierung mit gezaubert. Da täter dann den ganzen Kampf an. Das stelle ich mir irgendwie nicht so vor. Da wäre ein bisschen broken. Aber ja, wer weiß. So. Okay, ist eine Sackgasse. Gut. Da geht es aber immer noch weiter. Ah, so viele Abzweigungen. Das ist zu so viel. Ja. spätestens wenn der nächste Speicherpunkt kommt das sieht richtig aus okay das sieht schon ein bisschen richtig aus ne? nennt mich verrückt aber jetzt sah schon so ein bisschen aus wie ja hier geht es gleich richtig ab wir warten schon alle auf euch aus dem weg don hat sie echt aus wie ein don von pokémon ich hoffe ihr wisst von was ich rede ne? weiß nicht tun, Leute, die Tales auf Spiele spielen, auch Pokémon spielen. Ich weiß es nicht. So, ähm. oh, tut mir jetzt nicht an. Danke, Dach äh, für wen äh, die Männer. Ja, was in Dachen Panzer du kriegst den Drachenwellen dazu wir mit der Mode gehen ne? so pf. weiß ich nicht ob da jetzt noch ein Dungeon kommt hier wenn wir in die Höhle da reingehen ob da jetzt noch sehr weiter geht aber ich würde sagen wir gehen da jetzt noch rein wenn am ein Bosskampf kommt umso besser dann wird halt noch so im ja, angenehmen Abstand sein hier von was wir hier in dem Part packen und ja wir müssen so oder so noch mal hier durchrennen ne? Also, wenn wir einen besseren hexer ring irgendwann mal haben wenn überhaupt ich nehme an dass das was uns davon abhält hier die dinge kaputt zu machen ne? Was sonst ne? so das ist schon wieder so eine quelle so ähm, ich hole mir mal mein standard team ne? hm. hatte dings irgendwas zu klauen ich weiß nicht ich glaube nicht ne? aber ja, funktioniert so letztens, also machen wir mal so. Also schön hier. Toll, das und ist ja nicht so mental, Schloss, welches Schloss? Ach ja, die uns irgendwie dings, genau. Die haben uns geholfen, den zu erledigen, ne? nicht zugestimmt, <lacht> zugestimmt hat. <lacht> どうしてジークはそんなことあの人 oder Tachi Dükh noch zu hahn, du auch o Ach, die haben wir mal getroffen. ne? Das ist ein Gebiet zwischen der Wüste und ne? oder? So ah, ich habe mir schon gedacht. Ja, das ist sie. Das ist gut festgestellt, Juri. Hätte er nicht einfach so sein können, so ja, ich gebe euch meine... Meine Kraft ist voll chillig und so, ne? Nee. Kann er nicht irgendwie... Oh Gott, es bin ich noch einen Schritt nach vorne gegangen. Du hast irgendwas zum Klauen, merke ich gerade. Roter Salbei, alles klar. So, dann mache ich mal.. Wo ist denn jetzt vier Dinger? Oben, ich dachte, ich kann mal vier benutzen. Was? Okay. Oh, ehrlich ich bin das gibt jetzt nicht machen wir einfach hier so. so ich drück mal ganz schnell richtig schnell so schnell wie es geht ja ich glaube das war ein bisschen ich habe jetzt mal nicht mehr geschafft noch ein paar Mal von der Taste abgerutscht, ehrlich gesagt. Ich schäme mich. So der Kampf. Einfach, sehr. Wir haben irgendwie eine Geheimmission abgeschlossen gerade. Ich weiß nicht genau, was wir da gemacht haben. Ich glaube, Pete hat irgendwie was gemacht. Bin mir aber nicht sicher. Oh Gott! Oh Gott. Hilfe. Nein, zu spät. Stell, du bist auch fast tot, wart. Geh ein bisschen weg. Ich leichter. war was zum? Hey, dieses fette Ding, hey. Au! Oh mein Gott! mich nicht ich kann nichts so, ich mal mit den hier na ja, ehrlich ich bin gerade nicht da drin okay das ist ein bisschen gerade aus dem ruder geraten Gegen die auch uns schießt die uns hier verfolgen die finde ich nicht so dolle wenn ich ganz ehrlich bin Wie tut Repeat so schnell seine Dinger verballern? Das ist schon ein bisschen krass, ne? Estelle, geh mal weg. Ich weiß nicht warum die näher kommt. hat auf Zauber eingestellt. Die rennt trotzdem irgendwie auf die Gegner los. das wird sie sie hauen. du brauchst nichts mehr klauen und eine TP für was sinnvolles einsetzen, bitte ganz, mir ich entkommen da oben und hatten angefangen. uns war. aber ich selber bist du 59. Wir sind eigentlich nur drei Level höher, also wir so ist er Warum okay schon sagen, wenn sie irgendwie hier blockiert wird. Nicht gut. Stell. Ich habe dich eingestellt. Distanz halten, nur Zauberarzt, voller Arzt. unter 75 Da nicht, warum sie au, au, au. Hilfe. Oh Mann, ich bin tot. Ach, dieser sagen, ist voll unfair. Ja, danke. Äh. Gott, zum Glück war ich gerade in der Animation. Äh, äh, äh, äh, äh, äh. Gott, Rita in Deckung, alte, hatte ich beschützt. dich. Nee. Äh. Ah. ja, okay, ist gut. Und dann nicht so durch die Gegend. norita hat keine TP, deswegen geht sie ja auf die los. Okay. Oh Gott. So ich Fliegst du so gerade. Komm mal her. So komm. Hu, glaube sie. Treffer ist immer das, was ich bekommen. Ne? Ja, ich gucke, wie ich das gemacht hat, aber da war eine Menge, glaube ich. Boom. wir weg. Aber gute Marita. Gut. Ah. Ah. Ja, wir sind. Gott. Oh. Wie ist das schon wieder passiert? So, ist setzt jetzt nicht direkt wieder Dings ein, war nicht nah genug dran, ehrlich? Oh Gott. schon im Angriff drin. Sehr gut. Noch bist du eigentlich anfällig gegen Erde und Dunkelheit. Ist eigentlich egal, auch einfach alle Dinger rein. so hat gerade für irgendwas geil Aber meine Arzt sind und ist ja dann auch merke ich gerade. du bist gleich tot. So gleich. Ah. Was macht mal jemand was? Das prügel ich einfach. durch durch Dann werfe ich noch ein Biest auf dich. Dann ist im Boden gelandet. Oh Gott. Au und oh Gott, Rita. ich glaube, ist schon mitten dabei sie wieder zu leben, aber mein Gott, das üben wir noch mal, und da geht doch schon wieder tot. Gleich ist nicht gut, dass du diese Krankheit hast. Also, ich halte mich beschäftigt. Eine müsste gerade gleich noch ein weg sein. gut, Ich bin auch mal, ich kann auch mal da rein. Repeat, pass auf, du bist gleich tot oder auch nicht. Okay, Estelle, äh. oh. e? ist ja, wenn ich dir mal mit Müsli kaputt hauen kann. Ey. Au. Entdeckung: Alten, ich habe dich auf Zauberarzt eingestellt. Ist warum gehst du? Gegner los, ich verstehe nicht. Ah. Warte mal. Nein, nein, nein, nein, nein. Oh. oh. Das ist nicht so gut gerade. Wie nutzen. ausnutzen. Gut. Da wird nicht reichen, glaube ich. Aber egal. Eine Menge Schaden. Ist eine Menge Schaden. Ist eine Menge Schaden. Nee. über 37 werde ich nicht kommen, glaube ich. Oh, repeat Repeater sein nicht ausholt ausgeholt. Repeater muss schon da drin bleiben. Oh Gott, da wird er nicht überleben Boom, so da komm ja ja okay oder so keine mission abgeschlossen sehr gut regenbongen und jäger monokel neue titel todesfaust alle haben level ab 1 2 3 4 hier neue Level ups ah, ah, ah. Ach, Verdammt! Über letzten wort voll ruiniert. So haben wir noch ein Geist, ne? Geist 頼むぜ。やた。ねえ、 ばありがとう、ウンディーネ。 クロム schlecht wir sind immer noch weil nicht immer wieder auch immer dat, dat Start, das Start heißt okay ähm, ich habe einen neuen titel mit juri bekommen todesfaust du kannst deine gegner mit einem einzigen Töne schlag außer gefecht setzen okay ich nehme an weil ich tödliche schläge sehr oft benutzt habe äh, oh, das ist eine truhe hab ich gar nicht gesehen so hm. äh, irgendwas hier objektverlust das brauche ich weiß nicht wenn ich das jetzt gerade geben soll aber das brauche ich das ist gut Das könnte mir hier helfen wenn ich mal wieder Geld farmen muss von diesen ein Viechern, wenn ich wieder goldene Hörner ja haben muss, gut allgemein, wenn ich irgendwas brauche von irgendwas. Wir sind Level 63. Wir waren jetzt vier Level höher. Das ist jetzt nicht so krass, finde ich gehen erholen auf jeden Fall langsam auf, weil wir ja nicht wirklich hier kämpfen gerade. Ich meine, wir kämpfen nur gegen Viecher, die wir jetzt noch nicht gesehen haben. Und ja, ich gehe jetzt noch mal hier nach draußen, guck ob hier noch irgendwas passiert auf dem Rückweg. Ich nehme jetzt mal ich rate jetzt mal einfach nein, aber ich lasse trotzdem mal hier den Weg noch drinne jetzt schon, sobald wir so 50 Minuten erreicht haben, ist es sowieso schon egal. ich Jetzt noch ein bisschen weiter aufnehmen. Jetzt haben wir schon fast eine Stunde erreicht. dann kann man eine Stunde machen. Und deswegen ein Gebiet mit negativer Ausstrahlung. Ich habe schon gewusst, dass hier das das gehts auftauchen. Deswegen ja. でも、 Okay, yep. falsch. Wir sind Wahrscheinlich wieder einige Viecher nehmen dem Weg verschwärmen, wie du fetten Typen zum Beispiel. Hey, so eine Unverschämtheit. Ja, ich hoffe, einige Charaktere lernen noch irgendwie was. Ich ja nicht extra normalerweise nicht notieren muss und so. Wenn ihr das hier schon gesehen habt, wechsel gleich noch mal die Charaktere hier so ein bisschen durch. Na gut, wir kämpfen nur wegen das Viech. das ist nicht schlecht. Alter. Alter. So, dann bleibt jetzt eigentlich nur noch Pharaoh, ne? dem müssen wir auch noch aufsuchen. Boom. Das ich damit bekommen so, ich da mitbekommen habe. max war mal hier durch einmal. Vielleicht lerne einige Charaktere, was... Raven und Carol. Wir noch Patty und Judith gleich. Ehrlich. Hey, das gibt's nicht. Seine so Unverfrorenheit. Vor allem die Viecher gehen auch nicht weg, wenn ich auf Flüchte aus dem Kampf, das, das Allerschlimmste. schlimmste. Also langsam fängt mir an, das Spiel richtig Spaß machen. Also nicht, dass mir das Spiel nicht Spaß gemacht hätte vorher, aber jetzt, wo wir uns weniger so, weiß ich nicht, um so was weiß ich, Blastia und was weiß ich, alles hier kümmern, ja, mit den Geistern ist jetzt mir irgendwie so, weiß ich nicht, so ein Fantasy-Element jetzt hier wieder vorhanden, so ein vertrautes Element, mit dem ich was anfangen kann, anstatt eher Blastia die tun ja so viele fachwörter hier einwerfen in einigen Szenen. ich kann schon mal das ist hier am aller schlimmsten mein tales of der bis hatte auch so solche sachen ne? als auch so weit nicht von uns und also was ne hyper -Resonance. Aber hier irgendwie manchmal die ganzen Fachwörter zu folgen, ich finde das ein bisschen kompliziert. Ich bin wahrscheinlich der Einzige, bin wahrscheinlich der Einzige, der irgendwie zu doof dafür ist, ja dem Plot so ein bisschen zu folgen. Aber jetzt, so jetzt ist es ja zum Glück sehr überschaulich. Ich wusste, ich habe zwar gerade gesagt, ich denke mal, hier kommt ja, nichts mehr, aber ich wusste jetzt. Sie siehst ein bisschen anders aus als in einigen anderen ist auch schwierig. In welcher Sprache denn ist er? Soreo, das dass nicht mehr so gut nicht nicht nicht dass 人間と共に生きる道を選ぶ者と人間を怖む者が der ました。Ne, Duke zu の was 噂を流し ein 俺 誓うそんな。デューク。 全ての人間の命を犠牲にするああ。 aber so okay wird er ja wohl nicht hier noch eine katze nur so verpassen oder so ne was hilfe sagte äh. <lacht> デュークの過去の出来事のせい<笑> ja und da kam ein idioten hat alles für die ganze menschheit information ne? so läuft das doch immer eigentlich Ja, dieser kontinent dieses reich hat irgendwie meine familie getötet. das heißt, alle sind jetzt böse jeder einzelne ja, Was mache ich eigentlich ich wollte zu dings gehen wieder um mich heilen weil es da am billigsten ist in, in, in, in, in, in den Hallo, ja, und ich nehme jetzt mal an, der kommt noch ein paar Skits. Ich kenne das Spiel doch. da kommen immer noch. Skits irgendwie so. Ähm, ich werde jetzt folgendes machen: Ich ähm, werde. Meine ganzen Fähigkeiten erstmal lernen und in den ganzen Dungeons mal noch mal erneut reingehen, um zu gucken, ob wir dann neue Monster da finden. 57 Prozent. Also, ich werde jetzt, oh Gott, werde jetzt in jedes Gebiet hier noch mal reingehen und gucken. ob Da neue Monster auftauchen, ob da jetzt irgendwie weiß nicht neue Materialien mit diesen Monstern auf mich warten und ja, ich muss so oder so die ganzen Fähigkeiten lernen. Also, wo ich jetzt die Sachen lernen, ist jetzt eigentlich vollkommen egal. Ich kämpfe sowieso nur gegen übel schwache Monster, weil das am schnellsten geht, weil ich so oder so äh, voll viele LP bekomme. Und ja, da jeder Charakter schon mindestens so zwei Waffen, glaube ich, hat zum Leveln, das glaube ich, ein bisschen dauern. Ne? Aber zum nächsten Part werde ich auf jeden Fall fertig sein. Und ja, dann machen wir in den nächsten Part den... Dann besuchen wir den äh, äh, Pharaoh, um zu gucken, ob der sich bereitstellt, hier irgendwie zum Feuergeist zu werden. Weil das wäre der letzte Geist, Ifri, ne? Und ja, in dem Sinne sage ich...